Wir haben das damals recht umfangreich mit unterschiedlichen Lehrenden an der Universität in Hannover diskutiert und sind eigentlich zu dem so Punkt gekommen, dass es eigentlich in der Hochschullehre, und dann gehen wir davon aus, dass das in der Schule sehr so ähnlich ist, nicht einfach ist, sich mit Literatur, mit komplexen Abbildungen, mit ja, gefilmter sozialer Interaktion das gut zu durchdringen. Das Problem ist, die Lernenden finden oft die bedeutungstragenden Sequenzen in den Videos nicht. Also da, wo es jetzt setzt, eigentlich wirklich drauf ankommt, eine Diskussion mit den Lernenden, dann gerade bei längeren Videos, setzt sich eigentlich ganz schlecht ein. Meistens läuft es darauf hinaus, dass es in Lehrerreferat mündet und der Lehrer im Prinzip an der Stelle die hat den passenden Stellen hinspringt und sagt, worauf es jetzt wirklich ankommt. Aber dass die Lernenden sich selber aktiv, produktiv damit auseinandersetzen, das geht nicht gut. Und das andere ist, ja, Ergebnissicherung einer Diskussion ist auch schwierig, weil ich kann mir vielleicht diese Zeitmarken notieren, aber richtig schön abrufen kann ich das ja nicht und praktisch nochmal einsetzen. Jetzt will ich nicht behaupten und halt wollen wir nicht behaupten, dass diese aktive, produktive Auseinandersetzung mit Videos nicht funktioniert. Es gibt tatsächlich Lösungen, die wir gesehen haben, die gut funktioniert haben. Aber das waren dann doch letzten Endes immer ja, Situationen, die sehr aufwendig konstruiert wurden. Also 25 Lernende mussten in einen Computerraum rein und in Kleingruppen haben sich die Videos angeschaut. Und sie haben sehr, sehr genaue, sehr enge Vorgaben bekommen, worauf in diesen Videos achten mussten. Und dann war der Betreuungsaufwand für einen Lehrenden dann nicht zu leisten, sondern meistens hat man das für zwei oder drei Lehrenden gemacht. Hm. Also irgendwie schwierig. Unsere Erfahrung letzten Endes mit diesem Thema ist an der Stelle, dass Lehrende sich also an die äh, großen Videos nicht besonders rantrauen und sie deswegen einfach nicht im Video reinbringen weil es einfach nicht gut funktioniert und weil letzten Endes zu den funktionierenden Varianten offensichtlich der logistische und personale Aufwand aus unserer Sicht die Lernenden davon abhält.